Hat der Emil, so wie er da sitzt, jemals in sein Leben schon mal was für einen anderen bezahlt? siehe ja. So wie jeder andere halt auch. Ich meine, immerhin leben wir in einer Schicksalsgemeinschaft. No man is an Island. Ufa, du wirkst halt ein bisschen angespannt, was denn das? Mir reicht's einfach. Ich will nicht andauernd für die Blödheiten von anderen Leuten zahlen. Ja, es wäre eh schön, wenn wir in Österreich ein Österreich Transparenzgesetz hätten, wo zum Beispiel jeder einzelne Staatsbürger nachschauen kann, wie seine Steuergelder verwendet werden, damit nicht andauernd nur die Spende einer gewissen Partei zum Zug kommen. Das ist mir doch vollkommen wurscht. Mir geht's darum, dass die Leute endlich Eigenverantwortung übernehmen. Haha, <lacht> hast du da bestimmte Bereiche im Auge? Ich hab keine Kinder, ja. Also, ich als Hofer habe mich nicht fortpflanzt. Warum soll er also für Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und alles, was damit zusammenhängt, was zahlen? Das sehe ich überhaupt nicht ein. Die Leute, die Kinder haben, sollen völlig selber dafür aufkommen. Ha, Hofer, du warst aber schon auch in der Schule, oder? Das ist schon lang her, das zählt nicht mehr. Ja. Und wie stellt sich der gnädige Herr das dann vor? Wie soll denn das finanziert werden? Na, jeder zahlt für seine eigenen Kinder selber. Da gibt es einen Haufen Möglichkeiten. Eine Versicherung kann man abschließen oder einen Kredit aufnehmen. Also die Leute sollen sich ausrechnen ob und wie sie sich ein Kind leisten können. Genau. Gibt jetzt viel Leute auf der Welt. Wo sollen die denn alle arbeiten? Und noch schlimmer, wenn die krank wären. Ja, man muss halt schauen, dass man gesund bleibt. Ne? So wie ich. Ich bin nie krank. Immer brav bei der Arbeit und wenn einer krank wird, muss er halt selbst dafür aufkommen, also für die Behandlungskosten. Ich meine, wofür gibt es Privatversicherungen und sonst halt einen Kredit aufnehmen, weil wenn einer schon krank wird, dann soll er wenigstens die Wirtschaft beleben. Jetzt verstehst du mich, wenn jeder brav arbeitet und auf sich schaut und privat versichert ist, braucht man auch keine Arbeitslosenversicherung mehr Genau, weil das sind ja eh alles nur faule Sekte, die nicht arbeiten wollen. Du siehst, die Einsparungsmöglichkeiten für den Privaten sind schon sehr groß, sofern jeder auf sich schaut. Na Gott sei Dank gibt's da eine Partei, die drauf schaut, dass jeder auf sich schaut. Ich unterstütze Sebastian Kurz und die neue Volkspartei, weil die meine Interessen vertreten. Ja, und meine auch, weil was interessieren mich, die anderen? Das ist der neue Stil, der mir gefällt. Hauptsache uns geht's gut. Andere sind einfach nur zu faul oder eben zu dumm, um nach oben zu kommen. Und was, wenn es eine Versicherung einmal eingeht? Passiert ja nicht. Und wein, da musst du schon als der Steuerzahler becken. Dafür ist er schließlich da. Toi, toi, toi.